So, wir sind live. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen Hangout. Thomas Hinz ist mein Name, ich begrüße alle recht herzlich, alle Zuschauer und natürlich auch diejenigen, die das später sehen als Aufzeichnung. Ja. Aber ich finde es echt cool, dass, ja, dass, dass ihr euch schon die Zeit genommen habt, live dabei seid. Ja. Und äh, wir wollen heute ein bisschen sprechen, über über ja über Sponsoren, Verkaufen, ja, über darüber, wie man wie man Top Producer wird, ja, das ist das das ist das Motto, das Thema dieses Hangouts und äh, ein ganz wichtiges Thema einfach und ich habe hier natürlich auch äh, zwei Kollegen, zwei Marketer hier eingeladen an meiner Seite. Ich bin ganz froh darüber, dass ich das nicht alleine machen äh, muss, ja. Und ich möchte natürlich erstmal vorstellen hier den Dennis Kowai, der eine oder andere wird ihn kennen aus dem Internet. Dennis, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Alles okay bei dir? Thomas, danke für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, ja, mit, äh, mit dir zu einem äh, Hangout zu sein. Mir geht's wunderbar. Es ist kalt in Deutschland und wenn ich dich da in deinem T-Shirt in Brasilien sitzen sehe, ja, werde ich schon ein bisschen neidisch. <lacht> wie, wie, hast du, wie hast du Karneval über, überlegt? Boah, Karneval war natürlich äh, angenehm. Zwei Tage habe ich ein bisschen gefeiert und ähm, da werden wir auch noch mal später nochmal ein bisschen drüber reden im Laufe des Hangouts, welche paar Storys mit euch äh, teilen, wie ich an Karneval nicht gearbeitet habe, aber trotzdem eine neue Partner für mein Network-Business gewonnen habe, voll auf Autopilot. Darum geht es auch später nochmal. Also ähm, war auf jeden Fall ein schönes Karneval, kann man so sagen. Ja, dann natürlich ja auch Oliver Schummer wieder dabei. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ich freue mich, dass du jetzt auch hier heute dabei bist. Herzlich willkommen auch an dich. Geht's dir gut? Ja, prima. Danke dir, Thomas. Ja, schön mit euch hier die, das Hangout heute zu machen. Ich freue mich drauf. Ja, ich, ich sehe gerade, hier kommen auch noch ein paar Zuschauer dazu jetzt. Das steigt hier immer so ein bisschen. Ähm, ja, ich äh, würde jetzt aber sagen, wir, wir fangen jetzt mal direkt an. Und äh, zum Anfang habe ich mir überlegt, möchte ich gerne eine eine Frage stellen, ja und ähm, ja das äh, eine, eine Frage an die Zuschauer und äh, die Frage lautet wie folgt: Wie würde wie würde dein dein Business dein Networkgeschäft aussehen? Wie würde dein Leben sich verändern, wenn du sagen wir mal fünf bis zehn Leute einfach pro Monat sponsern könntest, ja wenn du das wenn du das Know-how hättest, ja das Wissen, dir Aneignen angeeignet hättest, die Fähigkeiten hättest und die passenden Strategien hättest, um einfach ganz konstant jeden Monat 15 10 oder vielleicht sogar mehr Leute für dein Business zu begeistern. Ja, wie, wie würde dein Business aussehen? Ja, wie würde sich deine Downline aufbauen? Wie würde sich dein passives Einkommen entwickeln? Ja, und wie würde sich auch dein Leben verändern? Ja, und das ist halt eine Frage, über die sollte man wirklich mal nachdenken. Ja, und ähm Darum geht es halt, halt heute, ja, wir, wir ich habe es schon mal erwähnt, wir, wir reden heute halt hier, das Motto dieses Hangouts ist halt top Producer formula und das ist ein spezielles, ein spezielles, ähm Training, ja, das wir drei nutzen, das sind wir halt hier zusammen, ja. Und wir möchten da einfach mal ein bisschen unsere Erfahrung ähm, austauschen, ein paar Strategien zeigen, äh, wie wir halt äh, sponsern, wie wir verkaufen. ja. Und ich möchte ganz kurz einsteigen, ich habe letzte Woche bei Facebook schon mal ein kurzes Video gemacht. Ich, ähm, der Dennis weiß es, der hat mich damals gesponsert, 2011, für ein, für ein Network-Unternehmen. Und ja, ich habe dann hab dann auch versucht, ja, aber hab wirklich noch nicht viele Erfahrungen gehabt und habe dann zum Beispiel meine Faded-Links überall in Facebook äh, verteilt, ja, in Gruppen gepostet und nach einem Jahr, ja, also ich bin Ende 2011 dort eingestiegen und nach einem Jahr, äh, Ende 2012, habe ich ganze fünf Teampartner gesponsert und diese fünf Teampartner, das waren nicht mal wirkliche Teampartner, also es kam keine Duplikationen zustande, ja, äh, die, die waren halt die haben sich nicht weiter multipliziert und ich selber habe auch nicht mehr produziert. Ja? Also fünf Leute, ähm, Dennis, du, du weißt, wie ich damals gearbeitet habe, ja? ich, ich war dort in deiner Downline und, ähm, ja, und jetzt habe ich halt dann gesagt, okay, ich muss ein bisschen was verändern. Ja? Ich war schon kurz davor aufzuhören, ich habe schon gedacht, hey, pass auf, vielleicht ist Network Marketing nicht das Richtige für mich. Ja? Und Ich, ähm, ich habe einfach damals nicht erkannt, dass, dass das wichtige halt ist dass man sich selber entwickelt dass man sich ein paar Fähigkeiten einfach nur aneignet es sind nicht viele ähm, um einfach besser zu werden um diese beiden Themen um diese beiden Themen umzusetzen ja Sponsoren und Verkaufen und wir haben halt hier als Zuschauer viele verschiedene Networker ja von von äh, FG Express von LR habe ich welche eingelernt ja ähm, Oliver hat auch verschiedene Networker eingeladen, verschiedene Produkte, verschiedene Themenbereiche, ja, verschiedene Marketingpläne. Aber unterm Strich ist es halt einfach so, man muss sponsoren, man muss verkaufen, um Erfolg zu haben, ja. Da führt kein Weg dran vorbei, ja. Und umso früher man das erkennt, ja, umso früher man sich dort ein bisschen was aneignet, umso besser ist es, ja. Und aber Thomas, aber, bevor, du, bevor du da weitermachst, möchte ich ganz kurz mal einhaken, weil für Leute, die neu sind im Network Marketing, du sagst, diese zwei Dinge, die, damit muss man erstmal für sich im Rein sein. Sponsern und verkaufen. Aber das ist doch schon, wo es bei vielen anfängt. Am Anfang, es, der verkaufen ist doch das böse Wort im Network Marketing. Muss ich, muss ich denn da verkaufen? Oft wird einem doch gesagt, hey, ich muss doch nur empfehlen. Oder was, was, ist, was, was, was verkaufst du denn? Musst du jetzt wirklich, musst du Verkäufer sein oder empfiehlst du? Ja, das ist, das, das ist eine Frage, weißt du, wo, wo ich am Anfang immer gedacht habe: hey, ähm, muss ich denn verkaufen? Natürlich ähm, empfehlen wir Produkte, aber da möchte ich nur am Anfang mal ganz kurz zwei, drei Worte zu sagen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil letztendlich, äh, es ist immer, es ist egal, das, du hast es gesagt, wir haben Leute aus verschiedenen. Firmen. Wir haben verschiedene Produkte, verschiedene Marketingpläne, was auch immer. Was ich für mich, wo es damals einen Unterschied gemacht hat, ist, als ich, das ist noch gar nicht so lange her, als ich erkannt habe, dass ich verkaufen muss. Ja? Denn, nämlich, ich verkaufe mich selbst, mich als Person, mein Wissen, das, was ich meinem Team bieten kann. Und da spielt es keine große Rolle, was im Hintergrund für eine Firma steht, ob das ein Online-Geschäft ist, ein Offline-Geschäft, Nahrungsergänzung oder irgendwelche sonstigen Produkte. Und das ist etwas, was vielen Neulingen ja am Anfang gesagt wird, sie müssten nicht verkaufen. Ja, und das ist meiner Meinung nach schon so ein, so ein erster Punkt, wo ich glaube, da ist man vielleicht nicht ganz ehrlich, da will man vielleicht das, das ein bisschen schönreden. Natürlich ist es ein Empfehlungsgeschäft, aber wenn du dich nicht verkaufen kannst, wenn du, das, äh, wenn du einfach dich nicht präsentieren kannst, ja, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Und das ist ja etwas, denk doch nur mal dran, ähm, wenn du eine neue Freundin hast, ja, da willst du dich auch so gut möglichst verkaufen, präsentierst dich, du ziehst dich schick an Parfümen und du willst dich von deiner besten Seite zeigen und genauso ist es im Network Marketing, du musst dich von deiner besten Seite zeigen und das ist, meiner Meinung nach gehört dieses Wort äh, so wie du sagst, richtig dazu, sponsern und verkaufen. Ja, ja klar, also das, damit muss man sich einfach abfinden ja? und äh, das ist halt auch, äh, ich habe früher auch so gedacht, man verkaufen oder so, habe mir da die, die schlimmsten Bilder ausgemalt, aber das ist halt einfach nicht schwer, wenn man es halt, weiß, wie das geht, wenn man dort ein paar Strategien hat, ja, und dann macht es halt auch wirklich Spaß, wenn man sieht, da kommen Resultate und ich will ganz kurz nochmal meine Story zu Ende bringen, zum Thema Resultate, ich habe jetzt im letzten im letzten Monat, im Januar, fünf neue Teampartner gesponsert, ja, und das hätte ich mir vor, vor einiger Zeit noch nicht vorstellen kann, können, ja, und ich habe auch schon mal sieben und acht Leute gesponsert in einem Monat, ja, und das zeigt mir einfach, dass wenn du Zugang zu den richtigen Informationen hast, wenn du Zugang zu den richtigen Strategien hast und einfach auch, ich wir so, offen bist und einfach erkennst, okay, ich, ich, ich muss jetzt dazu lernen, ich ich muss vielleicht hier noch mich ein bisschen entwickeln, mich da noch ein bisschen verbessern, äh, dass es dann funktioniert, ja. Und, und dann sammelst du Erfahrung, äh, du, du du machst Fehler, ganz klar, ja. Und könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay. Mein Bildschirm ist jetzt hier gerade eingefroren, aber okay, Alles ich mache einfach weiter. Dann, dann sammelt man Erfahrung ja, und, und entwickelt sich einfach. Und äh, vielleicht kann Oliver hier mal einsteigen, du, du hast ja auch ein paar Vertriebserfahrungen. Erzähl einfach mal ganz kurz, äh, wo, wo du herkommst, was so deine Erfahrungen sind im Network Marketing und, und ja, wie, wie du was sich so verändert hat über die Zeit, wie du jetzt zum Beispiel arbeitest. Ja, mache ich gern Thomas. Ich wollte dich jetzt noch nicht unterbrechen und was, was Dennis sagt, ist, ist absolut, ähm, ja, absolut wichtig und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter das Problem also sponsoren verkaufen wird ähm, in dem Moment relativ einfach ja wenn man genug Potenzial hat weil bei vielen ist es ja einfach auch so dass sie gar nicht die Möglichkeit haben ähm, ja Potenzial zu kreieren ja also ich habe viele Leute gerade auch in meinen also ich komme aus dem klassischen Strukturvertrieb ja und ähm, habe dann einfach so immer die Erfahrung gemacht dass wenn die Menschen ihre Namensliste erstellt haben die sie lieber abgearbeitet abgearbeitet und es ist den Menschen nicht gelungen ähm, ja, Empfehlungen aufzubauen, also Referenzen zu bekommen, um, um weiter zu kontakten. Dann es dann halt einfach einfach schwierig und ähm, das war und so kam ich dann damals auch zum Blocken, weil die Sache ist die, wenn du regelmäßig neue Interessenten generierst, wenn du regelmäßig neue Leads ähm, gewinnst, dann hast du natürlich aus einer ganz anderen Haltung raus gehst du dann auch in die Gespräche. Ja, wenn du jetzt ein Blatt Papier hast, wo fünf Leute draufstehen, dann willst du natürlich ja die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, wenn du aber ein Blatt hast, wo 100, 200 Leute draufstehen, dann bist du natürlich viel entspannter und gehst mit dem Thema Verkaufen und sponsern auch ganz anders um, weil wenn einer nein sagt, okay, dann kommt der nächste. Ja, das ist ein ganz, ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Und gerade dieses Wissen, wie kreiere ich Potenzial? Also ich bin auch durch die Straßen gegangen, habe ähm, Flyer verteilt, habe Direktkontakte gemacht, was ich heute ab und zu auch immer noch mache, weil, ähm, weil das was ist, was ich eigentlich persönlich richtig geil finde. Nur, wenn man die Zeit sieht und was unterm Strich dabei rumkommt, ist es halt nicht ähm, effizient, weil in der Zeit, wo ich das mache, tragen sich bei mir in die Liste fünf, sechs neue Interessenten ein und das ist natürlich ähm, ein viel entspannterer Weg. Und ähm, ja, und da geht, da, da fängt es meiner Meinung nach schon an, was das Thema Sponsor und Verkaufen ist betrifft, also Potenzial erschaffen, ja. Ja, klar. Dennis, ganz kurze Frage mal auf deinem Blog, den habe ich mir neulich auch mal angeschaut, da steht ja, du sponsorst zehn Leute pro Monat. Stimmt das? Sag mal ganz kurz was dazu. Wie, wie ja, sind so deine Die, die, so deine Zahl, die, die stimmt äh, ziemlich, fast ziemlich genau. Also jetzt, ja. äh, jetzt haben wir den 18. Februar, wo wir das Hangout hier live machen und ähm, ich müsste jetzt mal genau nachgucken, aber ich meine, Jetzt in den letzten sechs Wochen habe ich zwölf oder dreizehn Leute schon gesponsert, dieses Jahr alleine. Und wenn ich das jetzt auf meine letzten zwei Jahre zurückrechne, es sind nicht ganz zehn im Monat, mal sind es zwölf, mal sind es sieben. Aber es ist sehr, sehr ähm, regelmäßig, sehr, sehr konstant, wie ich sponsere. Und ähm, ich schreibe ja so einen Spruch nicht umsonst rein. Und ich, was für mich jetzt Realität geworden ist, ja, vor ein paar Jahren. Da, da, da fünf Leute sponsoren, das war generell fünf Leute zu sponsern. Als ich angefangen habe, dachte ich: oh, Fünf Leute, wo kriege ich jetzt fünf Leute her? Ja. ja. ja und ähm, das ist einfach, wenn man am Anfang steht, dann ist das, dann ist das ein großer Berg. Und ähm, je, je mehr man in dieser, in dieser, ich sag mal, in diese Branche reinrutscht, so wie du es ja auch gemacht hast, äh, ich verfolge dich ja jetzt auch. Ich habe dich ja gesponsert damals in einem anderen Unternehmen und ähm, du, du wusstest ja noch gar nicht so viel. Und äh, einfach zu sehen, wie du dich jetzt entwickelt hast, wenn man, wenn man es möchte, wenn man es will, wenn der Wille da ist, ähm, dass man einen Weg dann findet. Ja? Und das war für mich immer früher sehr schwer, einfach einfach es wirklich auch mir vorzustellen und deswegen habe ich auch äh, sehr sehr lange gebraucht um regelmäßig in Sponsoren zu kommen weil ich ich konnte es mir ich ich konnte es nicht wirklich glauben dass es so funktioniert und wenn es hier oben drin nicht äh, nicht stimmt bei dir wenn du es nicht sehen kannst wie es Realität für dich wird dann wird es auch nicht zur Realität werden und das ist am Anfang war das für mich eine riesengroße Hürde und äh, die habe ich erst dann genommen, da muss ich mal kurz drauf eingehen, als ich auf einem Live-Event war, wo ich Leute persönlich kennenlernen konnte, die die Ergebnisse erzielt haben, die ich mir gewünscht habe. Und als ich diese Person live kennengelernt habe, deswegen finde ich ja Live-Events auch so wichtig, ja, dass man mal Leute kennenlernt, dass, als ich denen die Hand geschüttelt habe und habe gemerkt, hey, der Typ, der kann ja eigentlich auch gar nicht mehr als ich. Der der, der ist nur ein bisschen länger dabei, der arbeitet vielleicht ein bisschen mehr oder härter. Da hat es für mich diesen Schalter so umgelegt und da habe ich gesagt, hey, wenn der das kann, ja, dann kann ich das auch. Und das ist ja etwas, was wir uns heute Abend noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir reden jetzt davon, fünf bis zehn Leute pro Monat zu sponsern. Die Strategien und das, was wir hier lernen oder das, was wir euch mitgeben wollen, das wird von jemandem ähm, ge gelehrt, der fünf bis zehn Leute am Tag sponsert. Ja, also da ist nochmal, das, das ist das ist jemand, der, der es wirklich so vorgemacht hat auf einem Level, was für mich auch schon noch sehr, sehr weit, nicht sehr weit weg ist, aber es ist natürlich schon nochmal eine Stufe nach oben und das ist ja wirklich, also ich bin, ähm, ähm, da wirst du bestimmt gleich noch ein paar Worte verlieren, Thomas, ähm, was dieses Training, ähm, einfach auch verändert hat, wenn man weiß, wie man genau vorgeht, ja, wie die einzelnen Schritte sind, was man sagt, wie man es sagt vor allem ja, und wie man sich auch selber positioniert. Also es, es kann auf jeden Fall Realität werden, zehn Leute im Monat zu sponsern und ich glaube persönlich daran, dass es auch für mich und für jeden hier möglich ist, zehn Leute am Tag zu sponsern. Meiner Meinung nach ist das Internet gerade noch in den Kinderschuhen und wir stehen hier wirklich vor einer riesen, riesen Chance in den nächsten ja, Jahrzehnten, meiner Meinung nach, mit der Network Marketing Branche. Also ich, ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich glaube auch daran, dass das wirklich äh, jeder schaffen kann. Ja? Also klar, da spielen auch individuelle Fähigkeiten eine große Rolle, ja. Aber es ist halt wirklich dieser Entwicklungsprozess, den, den man durchgehen muss, ja. Und das, das muss man wirklich verstehen, ja. Im Network Marketing muss man halt sponsern, das muss jeder machen, um, um erfolgreich zu werden, ja. Und äh, man, man, also bei mir war es halt wirklich so, das war halt so Step by Step, ja. Ich, ich konnte mir auch nicht vorstellen, mal, mal fünf Leute im Monat zu sponsern, das war so weit weg, weil ich, weil ich in einem Jahr fünf Leute gesponsert habe, ja. Und ähm, das, das fängt einfach an, wenn du weißt, okay, pass auf, jetzt, ähm, jetzt nimmst du dir diese Woche, nimmst du dir das hier zum Beispiel 10 Interessenten, ja, in der nächsten Woche 12, dann äh, 15 Interessenten ja, und so entwickelt sich das und dann aus den Interessenten entsteht mal ein, ein Partner ja, und dann hast du pro Woche einen Partner ja, und, und so entwickelt sich das und da muss man halt, da, da will ich noch mal auf eine Sache eingehen, dass man sich nicht unbedingt mit den mit den ganz Großen, die jetzt schon diese Ergebnisse erzielen, vergleichen darf, ja, also man, klar, man muss offen sein, muss die Information annehmen, äh, ja, auch sagen, ey, von denen kann ich einiges mitnehmen, ja, und auch lernen, ähm, dass ich für mich umsetzen kann, aber, dass du dich von den Resultaten her noch nicht äh, vergleichen darfst, ja, das ist halt wirklich ein Step by Step, ja, und und irgendwann kommst du an den Punkt, da wird dann siehst du, dass das möglich ist und dann, dann, ja, dann gehst du wieder einen Schritt und, und dann ist es, auf, ist es auf einmal Realität. Ja. Und das, das habe ich so vor zwei Jahren, ja, Anfang 2013 erkannt und das hat sich wirklich gut entwickelt. Ja. Und ähm, ja, das, das kann ich jedem nur äh, wärmstens an, ans Herz legen, einfach zu sagen, okay, ich, ich muss mir jetzt Fähigkeiten aneignen, wenn ich die noch nicht habe, ich muss die vielleicht ein bisschen ausbauen, mich da noch ein bisschen verbessern, ja. Da, da muss man einfach ehrlich zu sich sein und äh, das zu so akzeptieren, wenn man jetzt noch nicht diese Fähigkeiten hat, ja. Aber dann, wenn man diesen Punkt, äh, wenn man so das Ego der, äh, beiseite geschoben hat, ja, dann, dann fängt man an, sich zu entwickeln, das anzunehmen und dann sich zu, zu verbessern, ja. Und ähm, ich sehe das auch an meinem Sponsor, ja. Der ist jetzt, der ist jetzt drei Jahre in dem Unternehmen an dem ich auch tätig bin, der hat jetzt über 2000 Leute gesponsert, ja? und äh, hat auch vorher äh, hat auch vorher jahrelang einfach Probleme gehabt, äh, konstant Leute für für sein Business äh, zu, zu gewinnen, ja und dann hat es auf einmal den Schalter umgelegt, er hat die richtigen Informationen, die richtigen Strategien bekommen und dann hat es funktioniert, ja und da, darauf wollen wir jetzt eigentlich eingehen. Ich würde sagen, wir wir gehen jetzt mal rüber zu zu diesem Top-Producer-Formula und stellen das einfach ein bisschen vor. Und Dennis hat es ja schon gesagt, dass, dass wird, dieses Top-Producer-Formula ist halt einfach ein Produkt von jemandem, das ist ein Trainingskurs, ja, speziell für Network-Marketing, zum Thema Sponsorn, verkaufen. und verkaufen. Das ist ein, ein Kurs von jemandem, der, der wirklich der bekannt ist im Internet, ja, ein Star ist im, im Network-Marketing. Er gehört zu den top top ja in, in der M&M-Szene und er sponsert halt fünf bis zehn Leute am Tag ja. er hat jetzt Dennis äh, wie, wie viel war es nochmal? mal jetzt in der so, und so 8.000 First Lines aufgebaut ja. <lacht> also, also das ist halt wirklich jemand der weiß wie es funktioniert ja. der hat unzählige Präsentationen gesprochen ja und sich mit unzähligen Leuten getroffen ja und der hat einfach ein paar Muster dort erkannt die er in das Top-Producer-Formula gesteckt hat, ja? Und vielleicht können wir, können wir einfach mal anfangen, ja. Ähm, ich weiß nicht, Oliver, vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen. Du hast ja auch in das top Producer Formula investiert. Was, vielleicht kannst du das mal ganz kurz umschreiben und vielleicht mal einen Punkt rausnehmen, was dir sehr gut besonders gut gefallen hat und wo es dir einfach weitergeholfen hat. Mhm. Also ja, ich würde da gerne anknüpfen, was ähm, wir gerade eben zum Thema Einstellung gehabt haben. Also es ist schwer aus dem Produkt wirklich, ich sag mal, einen, einen Punkt rauszufischen, weil es so viele äh, wertvolle Punkte sind, die, die in dem Produkt drinstecken. Ähm, aber es ist, was für mich so eine, eine ganz entscheidende Erkenntnis war, war halt eben auch die, die das Thema Mindset, das Thema Einstellung. Weil wenn du, wenn du siehst, wie, wie jemand, der sieben ähm, achttausend Leute gesponsert hat, zum Beispiel am Telefon mit Menschen umgeht, die er mit denen spricht, ja, ähm, dann, dann stellst du einfach fest, dass du die ganze Zeit ähm, ja, eigentlich in, in eine falsche Richtung unterwegs warst. Ich mache das gerne an einem Beispiel fest. Ja. Also ich hab, ähm, wenn bei mir jemand, ich sag mal, ähm, die, die Blocking Plattform gebucht hat, ja, 25 Dollar, dann war ich immer immer ansprechbar, ich habe den Leuten geholfen, ich habe unheimlich viel Zeit investiert ja, und habe in der Zeit, in der ich investiert habe, vergessen, einfach ja, weiter zu sponsern, weiter meine Aufgaben zu machen. ja. Und heute ist es halt einfach so, das war für mich eine Umstellung, heute ist es halt einfach so, dass ich ähm, wegkomme von, von, von dem Thema, jedem Menschen ähm, alles abzunehmen, ja, sondern ich, ich gebe den Menschen die Ressourcen, also die, die Hilfsmittel, die empfehle ich denen weiter und sage, hey, ähm, wenn du dessen das Problem hast, dann empfehle ich dir die Top-Producer-Formula. Ja? Schau dir die an und damit ist eigentlich auch beiden geholfen, weil die Person hat jedes Mal die Möglichkeit, ähm, auf das Wissen zurückzugreifen und ein Videokurs oder diese, diese, dieser Trainingskurs, ja, der kann natürlich gewisse ähm, Sachverhalte ganz anders in die Tiefe erklären, wie ich das in 20 Minuten ähm, machen kann. Ja? Und so jetzt entstehen daraus eben auch ähm, Win-Win-Situationen. Ich habe auf der einen Seite mehr Einkommen und die andere Person hat eine viel größere Hilfe, weil sie erstens mal in dir Wissen investiert hat und das ist nämlich genau der entscheidende Punkt, was du gesagt hast, Thomas. Ähm, Erfolg kommt, wenn sich deine Persönlichkeit entwickelt. Ja, wenn du das ist nicht schlimm, egal wo jetzt jemand steht, ja, ähm, egal welche Ausgangssituation er hat. In dem Moment, wo sie den, wo, wo die Person sich entscheidet, den Weg äh, zu gehen, ja, dann verändert sich ihre Persönlichkeit und dementsprechend für mich war es zum Beispiel Dennis kennt mich ja noch ähm, ich, von von Anfang an, ja. Ähm, ich habe angefangen, ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, denn es ist ein Dreivierteljahr Jahr geblockt und habe gar kein Ergebnis ja, gehabt. Ich habe mich teilweise gefragt, ey, warum, warum blocke ich eigentlich, was mache ich verkehrt und so, ja. Aber ich war damals nicht die Person, die die ich heute bin. Ja, ich war nicht die Person, die die Erfolg haben konnte in dem Bereich. Ja, Mir hat einfach das das Wissen mir hat die Erfahrung gefehlt. Und jeder, der erfolgreich werden will, da gibt es keine magische Pille, die man einfach einwirft und sagt, so sponserst du fünf bis zehn Leute am Tag. Sondern du musst halt den Weg gehen. ja. Und wenn der ähm, wenn der manchmal schmerzhaft ist, dann musst du den Weg trotzdem gehen, wenn du ihn haben willst. Und deswegen ist es halt auch wichtig, sich in's, in sein Wissen dementsprechend zu investieren. Und das musste ich persönlich begreifen, dass ich den Menschen keinen Gefallen mache, wenn ich ihnen das abnehme. Weil die müssen das Geld in ihr Wissen investieren. Weil nur dann können sie es wertschätzen und können es dementsprechend umsetzen. Also das war so ein ganz entscheidender Punkt, wo bei mir so ein Schalter ähm, um, also sich umgeklappt hat, wo ich einfach gemerkt habe, ja, die ticken anders. Ja. Cool. Also, also das ist auch ein ganz kurzer Punkt, das ist jetzt diese Einstellung, die du ansprichst, das, ist, das wird ja auch, also nur ganz kurz nochmal als Überriss, das, das war hier nochmal so einen kleinen Überblick kriegen, also das Produkt besteht insgesamt, ich glaube es sind 13 Lektionen, das sind Videolektionen auf verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, man hat ein Study Guide dazu, das heißt jedes Modul bietet neben dem Video auch noch eine PDF-Datei, die man sich runterladen kann, wo Notizen sind, weiterführende Sachen erklärt werden und das ist etwas, was in diesem ganzen Konstrukt, in diesem ganzen Produkt angeboten wird und du sprichst jetzt sehr viel über die Einstellung, auch das ist ja ein Teil dieser Formel, ich glaube, das ist Modul Nummer zwei, wo diese ganzen Blockaden, die man vielleicht hat, einfach. Man muss sie erstmal erkennen. Wenn man selbst nicht erkennt, wo, wo es hakt, ja, dann kann man auch nicht besser werden. Und das ist auch zum Beispiel in diesem zweiten Modul, was erklärt wird, die, die richtige Einstellung. Einfach mal an sich selber glauben, an andere glauben, an das System, an den Prozess glauben. Und das ist, da sind so viele Golden Nuggets drin, alleine in diesem Modul Nummer zwei, dass man darüber wahrscheinlich schon ein eigenes Hangout machen könnte, aber das ist ja nur eins von 13 Modulen. Wenn ich mal kurz äh, dort einsteigen darf, also ich habe da zwei Punkte, die mir besonders gut gefallen. Ja, es, es ist halt einfach ein Produkt für Network Marketer. Ja, es ist, äh, es, es wird da das Thema auch, ähm, wie man die Power des Internets nutzen kann. Ja, ich glaube Modul 3 ist es, wo man halt äh, das Thema Landing Pages durchgeht. Ja, wie man das aufbauen sollte, wie man dort die richtige Zielgruppe anspricht. Ja, das finde ich sehr gut und dann halt auch ich glaube Modul 4, die ganze Mechanik dahinter, ja, so also ein paar Strategien, wie, das, wie man das nutzen kann, aber natürlich auch für, für offline-Networker, ja, weil es gibt ja viele ja, Leute, die jetzt offline arbeiten, ja, die das gerne tun, sich, sich treffen in Gruppen, ja, äh, wie man das machen kann. Und Dennis, ich glaube, du wolltest noch mal dort auf ein bestimmtes Thema eingehen, so eine Präsentationsformel. Ja. Lass mich ganz kurz noch mal herausheben, was mir, was mir so gut gefallen hat. Das, das zieht sich durch verschiedene Module. Einfach auch die Kommunikation. Ja. Olli hat schon angesprochen, wie man mit den Leuten spricht. Ja. Und wenn man da einfach so ein paar kleine Änderungen vornimmt ja und einfach weiß, okay, ich, ich, wenn ich jetzt die Frage stelle, ja, dann, dann äh, hörst wirst wahrscheinlich die Reaktion. Also das ist so ein bisschen wie Schachspielen. Ja? Aber man muss es halt wissen. Und ein, ein, ein, ein Moment, den ich jetzt noch so im Kopf habe von, von diesem Training ist, wie man jetzt jemanden da abschließt. Ja? Also äh, wie man ihn dazu bringt, jetzt sich zu registrieren. ja. Und ein ganz anderes Beispiel, du, du zeigst ihm eine Präsentation und fragst ihn danach halt, äh, was, was hat dir besonders gut gefallen? Ja, dann sagt er, hey, das Produkt ist cool oder ja, der Marketingplan, Geld verdienen ja, oder die Story von dem hat mir gut gefallen. Und dann sagst du einfach, hört sich so an, als ob du bereit bist zu starten und dann bist du ruhig. Ja, dann das bist du ruhig. <lacht> ja, es hört sich so an, als ob du bereit bist zu starten Du bist ruhig. Ja, und dann die, die meisten, das ist eine Reaktion, ich, ich weiß nicht, ich habe es jetzt auch schon an angefangen mal ein bisschen so über, über Skype zu probieren. Das, das funktioniert gut, ja. Äh, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, die sagen dann, ja, okay, klar. Ja, und ähm, ich weiß nicht warum, das ist vielleicht eine, ein kleiner Tipp, den, den du einfach mal ausprobieren solltest. Wenn du das nächste Mal jemanden auf eine Präsentation hattest, ob jetzt offline oder online, wenn du ihn danach anrufst, versuch das einfach mal, ja. Frag ihn, was hat ihm besonders gut gefallen. Und wenn er dann irgendwas sagt, egal, du brauchst nichts weiter kommentieren, das hört sich so an, als ob du bereit bist zu starten. Probier es einfach mal. ja? Dennis, vielleicht kannst du ganz kurz mal auf den Punkt eingehen, ich glaube, Modul 9 war ja? mit es, der, mit der Präsentationsformel. ja. Genau, das ist das, ist das was, was mir aus diesem Produkt am besten gefallen hat. Also generell ist es so, ich möchte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, und zwar den Schritt... De, wenn man in sein Wissen investiert, in sich selber investiert, in so ein Produkt investiert. Ja. Ich kannte es bis, bis, bis, ja, bis vor kurzem eigentlich nur so, dass die meisten MLM-Unternehmen einem immer die gleiche Story erzählen. Mach die Liste von Freunde, Bekannten, mach deine Namensliste, erweiter sie und so weiter und so fort. Und man, Ich habe in keinem Unternehmen bisher gelernt, wie ich richtig das Geschäft aufbaue im Internet oder mit die richtigen Strategien und es wurden immer nur die gleichen alten Sprüche genannt. ja Und äh, da möchte ich eine kurze Story erzählen, kurz bevor ich auf das Modul 9 zu sprechen komme. Ähm, da, da saß ich, äh, da saß ich, äh, war ich in Amerika auf dem Event und da waren wir dann äh, mit dem deutschen Team, sind wir dann ins Hotel gegangen, äh, schön in die Präsidenten-Suite gefahren zu den Top-Verdienern der Firma, das waren Amerikaner. und dann saßen wir da und, äh, im, im Raum, coole Stimmung, ist ja cool, neben so den Millionären zu sitzen, ja, und dann konnten wir mal so ein paar Fragen stellen, ja, und ähm, die Leute haben gefragt, ich habe dann die Übersetzung gemacht, und ähm, ja, dann habe ich irgendwann eine Frage gestellt, den Topverdiener, der mehrere Millionen mit diesem Unternehmen verdient hat, habe ich gesagt, ja, ähm, wie sieht es denn aus? Sag uns doch mal, wie mache ich wirklich neue, gute, qualifizierte Kontakte? Und da guckt er so in die Runde, ist kurz still, ja, und sagt er, Leute, zieht euch den Hut von eurer Firma an, zieht euch das T-Shirt von eurer Firma an, geht raus, sprecht mit Leuten und äh, ja, macht neue Kontakte in eurem Alltag, da wo ihr seid und steht. Und, äh, ich, ich wusste gar nicht, was ich da noch sagen soll, das, das war sein Rat, er hatte keinen anderen Rat und hat mir gesagt wirklich, wir sollen ein T-Shirt anziehen und auf die Straße gehen. Natürlich ist das schön und gut, wenn man das im Alltag machen kann, aber das als Grundvoraussetzung für, für Erfolg im Network Marketing zu sagen, dass, also mich hat das wirklich stutzig gemacht, ich fand das wirklich komisch, dass man da nicht die Dinge lernt, die man eigentlich lernen möchte und wer heute nicht im Internet arbeitet, der weiß ja, dass ohne das Internet in ein paar Jahren gar nichts mehr geht. Ja, Aber und also da, das hat mir wirklich nochmal so, nochmal so einen Schalter umgelegt, wo ich dachte, du bist hier irgendwie nicht richtig. Und, ähm, und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz hier auf dieses, auf dieses äh, Modul Nummer 9 zu sprechen kommen. Für mich war es immer so, ich, ich, war, ich war von Anfang an der Meinung, dass ich mein Geschäft im Internet aufbauen kann. Ich habe immer aber nach dem, nach dem technischen... Know-how gesucht. Also ich wollte immer eine, eine technische Anleitung haben, was genau muss ich machen, äh, aber das ist gar nicht so wichtig, man braucht nur die, die richtige Struktur dahinter Ja, und ähm, das ist etwas, was man in äh, Modul Nummer 9 lernt. Modul Nummer 9 ist nämlich die, ja, die Presentation-Formel, die Formel, wie man etwas präsentiert und das ist eine allgemeingültige Formel, die, ja klar, hat was mit dem, mit dem Network Marketing jetzt zu tun, aber das ist eine Formel, die ich auf alles anwenden kann, auf alles, wenn ich etwas verkaufen möchte und wenn ich meine mein, eine effektive Präsentation gestalte und diese Formel nutze, das sind insgesamt zwölf Punkte, die man abarbeitet, nachdem man seine Präsentation aufbaut und wenn man wenn man das einmal macht, dann wird man ja erzielt man unglaubliche ähm, äh, Conversion Rate. Also äh, bei mir hat sich sehr viel verändert, als ich das eingesetzt habe, diese Formel und äh, was es mir auch gezeigt hat, ist einfach, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, welche Elemente ich vergessen habe. Ja? Und äh, ich würde euch jetzt gerne natürlich diese zwölf äh, Elemente sagen, ja? aber dafür müsst ihr natürlich den Kurs kaufen. Dafür, äh, das ist ja das, was man äh, bereit äh, sein muss, äh, in sich zu investieren. Und dieses eine Modul von 13 Modulen... Das war es für mich schon wert, diesen Kurs zu kaufen, weil das, was ich da gelernt habe, das nehme ich für den Rest meines Lebens mit. Und ich weiß, egal in welchem Unternehmen ich jemals tätig sein bin, ich hoffe nicht, dass ich nochmal wechsle, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, ähm, diese, dieses, dieses Wissen, wie man eine Formel, wie man eine Präsentation richtig aufbaut, das ist einfach etwas, ähm, was für mich da diesen, ein, ein Vielfaches an Wert darstellt, weil ich es immer wieder und immer wieder und immer wieder anwenden kann. Und da möchte ich noch einen zweiten Punkt sagen, Thomas, und Olli, die, dieses Wissen in diesem Kurs, ja das kann ich jedem Networker, jedem, der im Direktvertrieb ist, irgendwas mit Menschen zu tun hat, so wirklich in die Hand drücken und sagen hey wenn du diesen Kurs durchmachst wird dich das nach vorne bringen und das Geile ist einfach es ist auf verschiedenen Sprachen was mich begeistert ja, dass wir hier wirklich das ganze auch international machen können du bist jetzt gerade in Brasilien der Kurs ist auf portugiesisch du kannst das Ding in Brasilien auch an die unter die Leute bringen und ähm, das ist einfach etwas wenn man äh, seinem Team wirklich funktionierendes Wissen an die Hand geben kann, was unabhängig ist vom Unternehmen, sondern einfach, was dich zu einem besseren Sponsor macht, zu einem besseren Recruiter macht, ja, dann hast du wirklich hier meiner Meinung nach hier einen, äh, ja, einen Golden Nugget gefunden mit diesem Produkt und das ist, äh, das ist ja zum Glück nur eines unserer vielen Produkte, die wir noch haben, aber ähm, kann Thomas vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu sagen, äh, zum ähm, zum welchem Thema wollte ich noch mal sprechen, Thomas? Ich habe es vergessen. Kein Problem. Ich steige einfach ein. Ähm, ja, ich, ich, ich wollte auch noch mal sagen. Also, also, für mich ist es auch, ich, ich habe ich hab in diesen Kurs investiert, ja. Und hätte mir vorher einmal einer da mal Einblick gegeben, was mich da so erwartet, ja. Dann hätte ich schon viel eher investiert und wäre auch bereit gewesen, mehr Geld zu bezahlen, ja. Und ich denke, wir, wir können das auch ruhig sagen, wie viel der Fehler kostet. Der kostet 500 US-Dollar, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Euro das sind. Dennis, vielleicht kannst du mal kurz schauen. Im Ungefähr 440 Euro im Moment. 440 Euro, okay. Ähm, das, das, ist, äh, ja, das ist eine Summe, okay, die investiert man. Aber für mich ist es halt wirklich so, das gibt mir halt auch eine gewisse Sicherheit, ja. Also, weil das ist einfach Wissen, das du dir aneignest, dass dir niemand mehr, dass du niemand mehr nehmen kann. Ja? Da, da hast du Strategien an der Hand die du, wie Dennis schon sagt, überall anwenden kannst, ja, die, die auf jedes Produkt, auf jeden Bereich, ob du jetzt im Wellness, Gesundheit bist, ob du, ob du jetzt Gold verkaufst, im Goldbereich tätig bist. Ja, das sind einfach Prinzipien, ja, Prinzipien und Strategien, die für, für jedes Unternehmen funktionieren einfach und die lernst du hier. Ja, die lernst du hier und deshalb solltest du unbedingt in diesen Kurs investieren. Ja, das, das, wird, das wird mit die beste Neben dem Start in deinem, neben der Startinvestition in deinem Network-Geschäft wird das die, mit die beste Investition sein, die du für dich selber machen kannst, wo halt auch dich in deinem Geschäft extrem weiterbringt. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, ja, was viele unterschätzen. Wenn du dir Wissen aneignest, ja, wenn du, wenn du dir Fähigkeiten aneignest, andere Leute merken das ja andere Leute merken das weil du kommunizierst anders ja du arbeitest anders ja und, und Leute beobachten dich immer und wenn du irgendwas weißt was andere Leute nicht wissen ja was was dich einfach zu einem Profi macht ja und die Leute sehen okay du hast Durchblick und du weißt genau wie der Hase läuft dann dann äh, ja dann wirst du attraktiv in dem Sinne ja und du, du ziehst neue neue Leute an ja Interessenten äh, potenzielle Teampartner die wollen mit dir zusammenarbeiten ja weil man muss sich einfach mal die Frage stellen mit mit wem wollen die Leute zusammenarbeiten wollen sie mit jemand zusammenarbeiten der der keine Ahnung hat der der nicht weiß was jetzt zu tun ist oder wollen sie mit einem Profi zusammenarbeiten der dir halt auch genau zeigen kann, äh, mache das, mache das und du wirst die Resultate bekommen, ja, der dich äh, deinem Ziel näher bringen kann, ja. Und äh, die Antwort ist immer dieselbe, die Leute wollen mit Profis zusammenarbeiten, ja. Und deshalb, ja, äh, meine Empfehlung, investiere in diesen Kurs, ja, äh, wenn du, wenn du jetzt, egal wo du das Video jetzt siehst, entweder ist hier ein Link unterhalb des Videos, ja, oder kontaktiere einfach die Person, die dich hier zu diesem Video, zu diesem Hangout eingeladen hat, kontaktiere sie einfach, äh, dann bekommst du halt auch den Zugangslink ja, und dann, dann mach es einfach. Ja. Denk nicht groß drüber nach, ja. seh einfach nur, dass du das Wissen bekommst, die Strategien bekommst, die du brauchst, um wirklich konstant neue Leute für, für dein Business zu gewinnen, Kunden zu gewinnen und ja, nach vorne zu kommen, ja top Producer zu werden. Das, äh, das ist eigentlich so allgemein, was ich nochmal dazu sagen wollte. Olli, hast du noch einen, einen Gedanken, der, der dir auf der Seele rumtanzt? Ach, sind so viele, Thomas, aber ich glaube, das sprengt den Raum heute. <lacht> <lacht> nee, aber es ist die, ja also die Leute, die in, in, in dieses Wissen in investieren, die bekommen wirklich, ich sag mal, ein System an die Hand, was sie wirklich auch was sie umsetzen können. Also es ist ja kein Thema, weil es gibt ja so Kurse, die sagen, dann wie verkaufe ich am Telefon richtig, ja. Da hast du alles Wissen für, für den Telefonverkauf. Aber hier geht es wirklich über die Einstellung, über ähm, wie schaffe ich das Potenzial, wie komme ich überhaupt regelmäßig an neue Interessenten, dass ich dann auch die Verkäufe abschließen kann, ja. Und allein die Telefongespräche, die zum Beispiel David Wood führt, ja, da sind Skripte dabei, ja. Also es ist wirklich ein Handwerkszeug, in dem du, ähm, mit dem man arbeiten kann, ja. Und es ist Allein, allein die Tatsache, ja, allein, sage, nur die Skripte von David Wood, allein für die hätte ich schon weit mehr als die 500 Dollar bezahlt. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber, ja. Ich, ich, ich, ich muss dich unterbrechen, Olli, aus dem einfachen Grund, weil ich gerade eine E-Mail bekommen habe. Ähm, wo es heißt, Congratulations, du hast gerade ein neues Mitglied gesponsert. Also während wir hier ja. jetzt in diesem Hangout sitzen und ich mit euch arbeite, ja, arbeite, arbeitet das System, was ich aufgesetzt habe anhand dieses Produktes, im Hintergrund für mich und ähm, wieder einmal ein schöner Abend mit euch. Wir sollten jetzt das Hangout machen, äh, wenn das heißt, in ja. Hintergrund. So ja. du warst ja, du, wenn, ich, wenn ich das richtig gesehen habe auf Facebook, du warst ja auch äh, auf einer Karnevalsparty, auf einem Umzug. Ja. Hast du hast auch äh, neue Leute gesponsert, ja? Genau, also ich, ich war ich hab, ich hab gesponsert, ja. habe natürlich viel Wasser getrunken. Okay, die einen nennen es Wasser, es ist Kölsch, ein richtig gutes Bier, ja. ja das Und, ist so gut wie Wasser, oder? Das, das ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, das ist es ja, ne? Das, äh, was, was für mich klar war, wenn ich, äh, ich habe gesehen, irgendwann habe ich verstanden, okay, ich muss mir für mich ein Bild machen, so möchte ich, dass mein Business funktioniert. Und was machen viele am Anfang? Ja, ja. Ach, du träumst doch, das kann doch nicht gehen, du musst immer dies, du musst jenes und das tun, aber wenn du in deinem Kopf dieses Bild hast, weil du gesehen hast, dass das andere es das schon erreicht haben, ja, dann ist für mich auch klar, auch ich kann das erreichen. Ich habe mir irgendwann einfach gesagt, ich möchte Karneval feiern, ich möchte feiern. Und ich möchte gleichzeitig Geld verdienen. Der Thomas, was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich möchte durch die Welt reisen. Ich möchte in Brasilien leben, ein paar Monate im Jahr um mein Geschäft vom Strand aus machen. Was macht der Thomas? Genau das macht er jetzt. Ich weiß nicht, was der Olli jetzt noch alles so macht, ja? aber wenn man seine Intention hat, ja, dann, dann findet man den Weg dahin und ähm, ich kann es eins nur sagen: Ich, ich verfolge den, den Olli, kenne ich ja jetzt schon und den Thomas. Ich weiß nicht genau, wie lange ich euch jetzt im Einzelnen kenne, aber die Entwicklung, die die beide jetzt durchgemacht haben, von euch einfach ähm, du, durch durch das durch durch die Verbesserung, weil ihr einfach auch den Willen habt und bereit seid zu investieren. Ihr habt keine Angst davor, auch mal 500 Dollar zu investieren, ja. Und das ist etwas, wo ich früher riesen Angst vor hatte. Sagen wir, 440 Euro für ein, ein Online-Produkt, wo ich mir was lernen soll. Da wär, früher waren 20 Dollar, 20 Euro schon viel Geld. Einfach, weil ich es nicht verstanden habe, was, äh, dass es eine Investition ist in mich, um meine Ergebnisse, die ich haben möchte, zu erzielen. Ja? Ich habe es einfach von der falschen Perspektive gesehen. Heute habe ich gar kein Problem damit, ein Produkt für 5.000 Dollar zu kaufen oder für 10.000 Dollar ja, ähm, wenn ich weiß, das ist etwas, was mich nach vorne bringt, bin ich bereit zu investieren. Und das, die Entscheidung muss einfach jeder für sich selber treffen. Willst du besser werden in, in dem Business, in dem du gerade tätig bist? Willst du lernen, wie man zwei, drei, vier, fünf Leute am Tag sponsert? Und willst du das von Leuten von jemandem lernen, der es? wirklich vormacht, nicht nur in der Theorie, sondern der es vorlebt. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da sind so viele Sachen in diesen Produkten drin. Eins möchte ich noch mit, äh, zum Ende doch vielleicht reinschmeißen, wenn der Thomas gleich oder wer auch immer das Schlusswort macht, ähm, es gibt auch natürlich eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja? Also ihr habt null Risiko Ja, und das ist immer etwas, was ich jedem auch sage, ich sage ah, wieso sprichst du von der geld zurück -Garantie? dann geben wir das Produkt doch zurück. Ja, gerne. Wenn jemand nicht zufrieden ist mit der Qualität, die wir hier anbieten, ja dann gib es zurück, überhaupt kein Problem. Eine E-Mail geschrieben an den Support und du kriegst dein Geld wieder. Aber deswegen ist es gerade, es besteht kein Risiko, sich es äh, wirklich äh, einfach mal diesen Schritt zu wagen, um das Wissen sich zu holen, was man wirklich braucht, um auf das nächste Level zu kommen. Und ähm, damit gebe ich zurück nach Brasilien. <lacht> ich ich habe noch einen Gedanken und dann können wir auch, guck mal, wir sind jetzt schon ich glaub, 40 Minuten online, ja, ähm, ein Gedanken noch, ja, ich habe ich hab mich früher auch schwer getan in, investieren, ja, aber man muss das einfach erkennen, weil, äh, guck mal, wenn man jetzt auch mal die, die vergangenen Jahre, vielleicht äh, ist man jetzt schon ein bisschen im Network Marketing tätig, ja, und hat den Durchbruch noch nicht so richtig geschafft, ja, es läuft einfach noch nicht so richtig rund, wie man sich das vorstellt, ähm, wenn man das einfach mal rückwirkend betrachtet, man ist jetzt an dem Punkt, wenn du nichts veränderst, ja, dann ist das zu 95 Prozent oder zu 99 Prozent Wahrscheinlichkeit wird das auch in Zukunft so sein, ja. Die letzten zwei Jahre werden genauso sein wie die nächsten zwei Jahre, ja. Und das muss man einfach vor Augen, vor Augen haben. Und, ja, Resultate entstehen einfach nur in im ja, Richtungswechsel ja du musst dich verändern du musst neue Wege gehen den neuen Input äh, reinziehen sage ich mal so ja und da ist halt dieses dieser Kurs dieses Top Producer Formula äh, aus meiner Sicht der beste Schritt ja ähm, um dort wirklich dein Business auf das nächste Level zu bringen also äh, von mir hier nochmal die Empfehlung zum Schluss klick auf den Link hol dir das ja heute Abend noch äh, oder kontaktiere die Person jetzt äh, die ich eingeladen hat und dann mach einfach den Schritt und du wirst es nicht bereuen und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich danke von meiner Seite jetzt auch noch mal jenen, der jetzt hier live dabei war für die Zeit, ja, für das Interesse und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch da ein paar gute Informationen, ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, die euch einfach helfen, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und ja, euer, euer Business auf, ein, auf das nächste Level zu bringen. Ja? Das war's von mir. Ich denke, Männer, wir, wir checken hier aus. Ja. Vielen Dank euch, euch auch für eure Zeit, ja, damit, dass ihr eure Erfahrungen hier geteilt habt. War echt cool, hat mir Spaß gemacht. Würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ich würde das auch so sagen. <lacht> also dann ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht die schwenkt Hut.